Wir sind heute wieder zusammengekommen, um uns wieder der Ideallinie zu widmen. Und zwar fahren wir heute in die italienische Toskana nach Mucello. Viele haben sich schon gewünscht, endlich Mucello das, das Mekka des Motorradfahrers, oder wie du so schön sagst, oder mhm. wie auch immer. Ne? Das ist der Chris. Servus ist Chris. Ich bin der <lacht> Matthias, wir kennen uns schon, wir machen gar nicht lange rum. Wir gehen sofort in das Tracksheet und schauen uns die Linie an. Kommt rein. Ja, Mugello natürlich noch ganz kurz zu erwähnen, MotoGP-Strecke, ich weiß gar nicht, ob die noch Ferrari gehört. Ferrari hat zumindest auch früher viele Tests gemacht. Für mich ein absolutes Highlight der Saison, wenn ich dort unterwegs bin. Ich liebe diese Strecke. Ja, kann ich nur bestätigen. Okay, gehen wir los. Die endlange start zielgerade machen wir mal von der Mitte aus oder von, von der wirklichen, tatsächlichen start aus. Wir sind hier relativ nah an der Boxenmauer, an der Seite, beschleunigen hoch bis in den sechsten Gang, versuchen hier wirklich rechts zu bleiben, vor allem können wir hier auch die markierten Linien, diese farbigen Streifen von der Boxenausfahrt noch mit überfahren, um hier so gerade wie möglich um diese Hohe Kuppe im sechsten Gang bei 300 oder noch mehr km/h drüber zu kommen, damit wir hier auf den Anschluss der ersten Rechtskurve wirklich schön von außen hin rankommen. Also, wir sind hier wirklich voll am Anschlag, das ist sehr schnell, man bremst, aber man kann auf jeden Fall nach der Kuppe bremsen, das müsste ungefähr irgendwo hier sein. Es das funktioniert, dass man hier bremst. Ich weiß gar nicht, ist der Anhaltspunkt, hast du da einen, die Curves, nee, sind ist Irgendeine Linie geht über die Strecke, wo ich bremse. Also ich habe es eigentlich immer so gemacht, sobald ich über die Kuppe drüber war, äh, habe ich da eigentlich den Anker geschmissen, weil es ist schon sehr, sehr schwierig, hier wirklich auch den Bremspunkt zu finden bei dieser hohen Geschwindigkeit. Ne? Äh, diese Kurve fahre ich dann auch relativ mittig schon an. Ich fahre die nicht wie ein V, sondern ich versuche die eigentlich so mittig anzubremsen. Und... Äh, wirklich tief hinein zu bremsen und gehe dann an den Scheitelpunkt ran, den ich auch relativ spät in dem zweiten Drittel der Strecke setze. Also man ist auch hier relativ lange am Körb dann und sollte sich dann am Ausgang auch nicht zu weit oder nicht weiter als die Mitte beziehungsweise ich schaffe es teilweise auch wirklich hier einfach innen zu bleiben, um den Anschluss vielleicht so einen kurzen Haken schlagen um den Anschluss auf die nächste links dementsprechend gut zu haben. Also das ist ja wieder eine Opferkurve für die nächste Opfer Opferkurve sozusagen, weil hier müssen wir auch wieder etwas Platz opfern. Hier gehen wir kurz ans Gas, es geht aber sehr bergauf, das heißt man sieht, wenn man hier ist, den Eingang dieser Linkskurve nicht. Das ist relativ schwierig, weil oft einmal, wenn man dann über den Berg drüber kommt, ist diese Linkskurve sehr überraschend und ich habe hier schon sehr viele geradeausfahren sehen. Mhm. Also es ist wirklich ein, ein, ein Riesenthema hier. Hier kommt relativ schnell eine Linkskurve, man ist nur, nur ganz kurz am Gas, das ist ein ganz kurzer Moment. Und dann muss man auch wirklich spät einlenken, um hier den Scheitelpunkt auch spät zu setzen, damit der Eingang auf die nächste Rechtskurve einfach wieder passt, hier ist es wirklich hier immer investieren, investieren, weil die nächste Kurve muss dann hundertprozentig passen, hier können wir nämlich endlich dann auch wieder mal richtig beschleunigen und zwar indem wir den Scheitelpunkt wieder spät setzen und eine schöne Gerade aus der Kurve heraus haben. Ja, Mugello, eine Strecke mit vielen Opferkurven, du es gerade schon anderthalb oder wenn ich sogar zwei Kurven benannt. Ähm, Matthias sagte hier, versuchen so gut wie möglich rauszukommen, weil hier geht man relativ, oder nicht relativ, hier geht man hart ans Gas, muss aber trotz des, des, des Vollgas wieder versuchen, nach rechts zur Strecke rüber zu kommen, weil die nächste ist natürlich wieder eine Linkskurve und, mhm. was ist es für eine Kurve? Eine Opferkurve, <lacht> natürlich. <lacht> ähm, spät einlenken, Scheitelpunkt relativ spät setzen, um die Kurve herum. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich hier so mal ganz kurzen einen Gasstoß gebe, ja. also auf der Stelle ja, hier bin ich mir jetzt nicht sicher, aber jetzt ist es wirklich wichtig, ab da, ungefähr ab hier geht es dann wieder bergab die Strecke und hier mit viel Schwung spät einlenken, um hier rauszuballern. Hier dann wieder die komplette Strecke nutzen, da kommst du natürlich automatisch wieder ganz raus an die Strecke, weil jetzt kommt ein richtig geiler Streckenabschnitt, wobei in Mugello wirklich fast alles richtig geil ist. Hm. Du oder ich, Matthias? Ist mir egal. Also, dann mache ich jetzt einfach mal kurz weiter. Hier geht es nämlich dann richtig sauber bergab. Ich lenke hier auch relativ spät ein. Da gibt es auch unterschiedlichste Linien übrigens. Manche fahren die hier dann sehr spitz, manche fahren sie eher weit. Ich fahre sie spitz. Ich fahre sie relativ neutral, möchte ich fast sagen. Also ich ziehe hier spät rein, gebe möglichst Vollgas und, und ich fahre die relativ mittig an. Ich sage jetzt mal, das ist meine Linie, Matthias seine ist ein bisschen spitze. Spielt aber jetzt nicht die Riesenrolle, weil die Rolle, die jetzt kommt, oder die der wichtige Streckenabschnitt kommt jetzt. Man legt hier nämlich auch wieder relativ spät ein und das Gemeine an der Stelle, gefühl zumindest, die Kurve hängt unglaublich nach außen. Ja, also So mhm. nach links außen. Ne? Mhm. Ja, so nach unten. Nach unten ja. einfach. Du, du denkst einfach, wenn ich jetzt umlege, dann habe ich eh schon 80 Grad Schräglage, dann bleibt nicht ja. mehr viel übrig, um dann die, die, die, die nächsten Rechtskurven, die du jetzt wieder übernimmst, ähm, so schnell wie möglich anzufahren. Ja. Also ich, ich, ich hole jetzt da im Endeffekt auch gar nicht stark nach, äh, nach links aus, sondern fahre die auch dann relativ auf dem kürzesten Weg eigentlich an. Um auch durch den kürzeren Weg einfach viel Zeit zu sparen und äh, dann musst du natürlich da rangehen, ja. Es ist aber relativ einfach dann, weil du im Endeffekt das schön kombinieren kannst. Du gehst hier ran an den Körb. Bist hier so richtig am Gas, hier geht schon bergauf, lässt sich so richtig nach außen tragen, aber da kannst du so richtig aufmachen. Also, das ist, glaube ich, Ara Arabiata 1, oder? Mhm. Arabiata 1. Hier das ist zum Essen ist eine Kurve. Genau. Hier kannst du so richtig, richtig beschleunigen. Es geht hier schon richtig bergauf, nach außen Platz mitnehmen. Und dann kommt diese, diese Rechtskurve, an der muss man eigentlich auch gar nicht stark bremsen. Mhm. Ne? Also, das, aber ich versuche halt trotzdem, umso mehr ich hier beschleunige, umso besser ich hier rauskomme, umso, umso besser oder umso mehr müsste ich hier bremsen. Und ich versuche halt zumindest so Oberkörper hoch reinlegen und ein bisschen die Bremse anlegen, dass ich so ein bisschen so, so, so Kraft auf dem Vorderrad habe. Weil hier ist eigentlich eine blinde Ecke, weil wenn du hier bist, dann siehst du hier überhaupt nichts. Also es geht so rechts ums Eck hoch und sehr steil bergauf. Aber du musst hier schauen, dass du einfach dementsprechend an diesen Scheitel, an die an die Kurve an dem Körper rankommst und sobald du dran bist, kannst du eigentlich schon wieder voll ans Gas gehen und dieses, weil eben durch das, dass es bergauf geht, verliert man hier relativ schnell Schwung und eben deswegen nur kurz runter nur leicht die Bremse antappen, um ein bisschen Last auf dem Vorderrad zu haben und sobald du am Körper ran bist, sofort wieder voll ans Gas um den um diesem Bergaufstück einfach dementsprechend die Sporen zu geben mit der Leistung der Maschine. Und dann kannst du hier eigentlich dritter und vierter Gang nochmal ziemlich ausnutzen. Also sicherlich eine der, der, der Schlüsselstellen hier, wo man ja. viel Zeit gewinnen oder eben verlieren kann. Jetzt gibt mir der Matthias wieder die nächste Kurve, das ist eine Opferkurve, die Rechtskurve hier. Jetzt wieder bergab. Das Ab da es wieder bergab, ja, also Mugello, ein Auf- und Ab der Gefühle. Ähm, hier relativ spät wieder einlenken. Irgendwie wiederholt man sich dann doch immer wieder. Ne? Ja. Spät einlenken, ich phase glaube ich im dritten Gang. Versuche, so, so, so gut es geht an der rechten Fahrbahnseite zu bleiben. Um dann auch hier wieder mit Geduld, Geduld, Geduld und. Dann schnell umlegen und hart ans Gas, um die nächste Gerade, die immer noch leicht bergab geht, so viel Schwung und so viel Beschleunigung ähm, aufzubauen, wie es irgendwie geht. Hier kommt man in der Regel auch wieder ganz nach rechts rüber, und um dann gleich wieder unter Volllast, unter Vollgas nach links rüber zu ziehen, weil die nächste eigentlich eine Doppelrechts ist. Ja, wenn man das, so will. ist dann, das ist dann wieder unsere beliebte V-Kurve. Und da ich für die Opfer zuständig bin, ist der Matthias für die Faust zuständig. <lacht> ich mag lieber die Faust als die Opfer, weil Opfer ist irgendwie uncool. Wir müssen eigentlich Investitionskurve sagen. Das stimmt. Aber kann man sich besser merken, Opfer. Opfer ist so Hartz-IV-mäßig. Mhm. <lacht> Aber wir sind ja seit Neujahrs sowieso Hartz-IV-Empfänger. Weil die Kameraausrüstung so teuer war, wir können uns nicht, <lacht> nichts mehr, wir reden jetzt auch bloß noch über Theorie, weil Praxis können wir nicht mehr umsetzen, wir haben kein Geld. Deswegen sitzen wir jetzt jeden Tag da und zeichnen irgendwelche Dinge auf. Im Keller und frieren uns ein Popo ab. Das ist so kalt cool, ist es? So cool. cool. mhm. Auf jeden Fall, ja, wir kommen auf, mh, das ist von, von oben, also wenn du hier bist, siehst du diese Kurve eigentlich nicht wirklich, weil es einfach nur bergab, rechts irgendwie runter geht, ins Loch rein. Das verleitet auch zum zu früh Bremsen, aber man kann hier wirklich spät bremsen, weil man im Endeffekt hier wirklich auch wieder eine Gerade am Eingang der Kurve machen kann und die Kurve wirklich schön in einem V fahren kann, sich wirklich hinaustreiben auf der Bremse zu lassen und so richtig spät auf der Bremse sein, um hier wirklich da hat man wirklich Zeit genug, Geschwindigkeit abzubauen. Und je nachdem, wie ich schon öfters gesagt habe, je nachdem wie schnell oder wie langsam du hier reinkommst, lässt du dich nach außen tragen, weiter oder weniger. Aber hier hast du wirklich Platz zum, zum Zeitabbauen. Und hier ist jetzt wieder wichtig, dass du das Motorrad schön zurückbringst zu dem Körb. Und der ist hier relativ spät und du musst auch hier dann innen bleiben. Also du kommst hier zurück, da ist übrigens die Ducati-Tribüne, glaube ich, hier oder hier. Ja, ja, kann äh, wo immer viele Leute stehen weil da ist die Brücke da kommen die relativ schön drüber und da ähm, macht man natürlich auch kein, keine neue Linie finden <lacht> also du musst ja wirklich schauen dass du hier dran bleibst also hier nicht weggehen sondern dran bleiben. ich bin hier im zweiten Gang den nutze ich einfach gerne um hier mehr Eingangsbremswirkung am Hinterrad zu haben und beschleunige hier kurz im zweiten Weg schalte aber sofort dann hoch auf diesem kurzen, geraden Stück in den dritten zum Eingang für die Schikane, die dann relativ schnell ist eigentlich. Schikane, das ist eigentlich mehr so eine Links-Rechts-Kombination, die man als große Schikane in dem Fall sehen kann. Wobei man hier in der, in der ersten, in der links von der Schikane schon etwas Geduld braucht. Ja. Zumindest geht es mir immer so, ich würde immer lieber viel früher ans Gas, aber dann geht am hinten der Platz aus. Ja. und hier ist auch wichtig das zu treffen und auch wieder vom Gas ein bisschen runter zu gehen, minimal, dass das Vorderrad wieder ein bisschen Last hat äh, und ähm, bis man den Punkt hier auch trifft und dann äh, sauber hier raus beschleunigen kann. Das ist hier eigentlich ein bisschen schlecht aufgezeichnet von dem Sheet an und für sich, aber es ist dann so, dass du hier im dritten Gang wieder rausgeschränkst und hier hast du außen an dieser Stelle ungefähr in dem Bereich, hast du eine sehr äh, gemeine Bodenwelle drin. Gehörst ja. mhm. du die Bodenwelle? Mhm, kann ich kann investieren. Ja, also da ist schon so, also war letztes Jahr auf jeden Fall noch so, da war auf jeden Fall eine, eine wirklich krasse Bodenwelle, ähm, die gern auch das Hinterrad ein bisschen äh, in Unruhe bringt. Also versuch hier so gerade wie möglich rauszukommen in dem Fall musst du halt hier dementsprechend Zeit investieren, damit du hier wirklich schön gerade rauskommst. Und obwohl Mugello sehr lang ist und um die zwei Minuten sind wir doch schon fast wieder am Ende dieser Runde. Ähm, ja, weil die Ziel so lang ist. Weil die Stadtziel so lang ist, genau. Äh, etwa wo genau, kann ich jetzt gar nicht sagen. Irgendwo in dem Bereich geht dann die Strecke wieder bergab und die, die Linkskurve auf Stadziel gefühlt hängt auch nach außen. Aber ja. so sind wir noch nicht. Jetzt fahren wir erstmal in die Kurve rein. Ich lasse mich hier nicht ganz nach außen, ich fahre nicht ganz nach rechts. Ich fahre so, ich sage mal, ein Drittel lasse ich, lasse ich Luft und versuche aber dann so spät wie möglich hier zu bremsen. Und hier habe ich zumindest meine Erfahrung gemacht, dass die Leute hier immer viel zu früh bremsen, weil sie die nächste Kurve eben rund fahren. Und ich bremse sehr spät und mache wieder unsere berühmte V-Kurve. Nutze also hier wirklich noch den, das, das Bremsmoment so weit wie möglich mitzunutzen, weil natürlich, das kann man sich vorstellen, jetzt kommt eine Gerade, die ist, ich glaube ich, über einen Kilometer lang. Ja. Und je besser man hier rauskommt, desto schneller ist man am Ende und desto schneller ist natürlich auch die Straßi-Gerade, die, die straßi äh, die, die da. Also wieder hier ein V. Und da geht es jetzt wieder extrem bergab. Und da geht es extrem bergab. Aber jetzt hat man hier auch wieder die Besonderheit eines, eines wahrscheinlich MotoGP-Kurses. Weil hier am Ausgang, naja, hier ist irgendwo die die Boxeneinfahrt, sage ich mal. Mhm. Und die Körbs gehen aber sowohl davor als auch danach. Auf jeden Fall kann man kann man hier beim Rausbeschleunigen. Mir passiert es leider Gottes wirklich zu oft, dass ich zu spät beschleunige. Mhm. Weil hier kann man die Körbs voll mitnehmen. Volle Kanone drüber. Natürlich nicht, wenn hier gerade einer aus der Box fährt. Deswegen immer wichtig, Hand heben, wenn jemand rausfahren will. Ähm, ja schon sind wir wieder auf Stadziel und knallen über die Körbs die stadt gerade runter das war eine runde in Mugello. ja was war. ich noch kurz ergänzen möchte zumindest ich war jetzt dreimal in Mugello Okay. und dadurch dass die die, die strecke so lang ist ähm, in der regel wird mir ja ende stadt ziel mit der schwarz weiß karierten flagge abgewunken mhm. und fährt die runde zu ende das machen sie in Mugello ein bisschen anders und zwar ist hier so ein übergang also kein Übergang, sondern einfach eine Straße. Ja, so eine Kreuzung, also so eine die Kreuzung, kreuzen da genau, rein direkt. Genau. Ja. Und die holen einen dann hier, wo es wieder bergab geht, schon runter, damit man schneller in der Box ist. Und ähm, dass man eben diesen ganzen Rattenschwanz hier hinten nicht mehr fahren muss um die nächste Gruppe fahren kann. Finde ich allerdings beim, beim Rennen nicht so toll. Weil, wir, wie wir letztes Rennen gehabt haben, da ist hier abgewunken worden, das Rennen. Und du bist halt wirklich, ich war bis hier im Zweikampf und, und, und dann fährst du hier raus und stellst den Motor ab. Ja, du hast wenig Erholung. Ja, genau. Also ich äh, würde ich da schon gerne der Bremse und dem Motor halt dann einfach noch diese komplette Runde einfach als, als Abkühlung geben. Und so bist du gleich draußen und, und musst den Motor abstellen und äh, äh, 30 Sekunden vorher bist du gerade mal durch die, durch die äh, Zilline gefahren. Okay. Hm. Ja, hast du nicht Unrecht. Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile in dem Fall. Richtig. Alles klar, das war's mit Mugello. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wir versuchen das natürlich auch irgendwie so gut wie es geht zu beantworten. Ansonsten gebt es einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Falls ihr es nicht gemacht habt, schaut es auch beim Chris auf der Seite vorbei. Ich verlinke es unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Ciao.